Hallo NS-Freunde und NS-Freunde, wir zocken alle NS-Games dieser Welt und heute ist dran tic tac 2 habe ich schon gezockt und da hat mich in den Kommentaren jemand darauf hingewiesen. Es gibt ja da noch tic 1 am NES nämlich in japanischer Version und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. deswegen hier im Nachholen Tic-Tac 1. So, hüpfen wir gleich mal rein. Was müssen wir hier machen? Ähm, graben. Und Gegner aufblasen wieder so wie beim zweiten Teil, aber alles ein bisschen anders hat sich von der Grafik vom zweiten Teil eigentlich ziemlich viel getan. Kann man sagen, oh, oh, der hat mich was bekommen und die auch noch aufblasen. so, ne? Der möchte da jetzt abhauen, keine Chance, wird auch aufgeblasen. Alles aufgeblasen, Stage 2, bitte. Gut und aufblasen, sehr gut. Den da machen wir auch ab. Oh, der kommt da schon von alleine rüber und tschüss. Ah, Habe ich nicht gesehen, da hat mich der von der anderen Seite weggebrezelt. Okay. Naja, kann passieren, kann passieren, sollte nicht uh, nach unten aufblasen Kommt wieder drache. Drache kommt noch. okay. Der, der, der spawnt der Spawn da jetzt und keine Chance weg damit. Gut, Round 3. So, okay, dann gleich darauf und auflassen. Keine Chance hier, lassen hier und Drache weg. Mit dem Drachen keine Chance gegen mich hier. Äh, äh, ja, oh, der kommt von einer. Schnell weg und bam. Tschüss, Baba. Und auf Wiedersehen. So, ähm, okay... Nächste Runde... Aufblasen hier... Ähm... muss kurz äh. flüchten müssen, ja? Ich war hier weggebritzelt, ja? So... Runde aufblasen... Und nächsten gleich dazu... Oh. Okay, Stress, Stress, Stress... Ja, also für 1982 pf, verdammt gutes Gameplay würde ich mal sagen. Aha, warum kann ich da durch die Wand schießen? Weiß ich nicht. Ist mir egal, hauptsache nein, nicht entwischen hier. Die dürfen wir nämlich nicht entwischen, wenn sie da rauskommen. Habe ich gleich verloren. Nächster. Und einer noch, komm on. Weg mit dir. So. So geht das. Runde 5 abgeschlossen. Ja, ich gebe zu, ich spiele es nicht zum ersten Mal. Ich habe mich vorhin schon ein bisschen warm gespielt. Ähm das war knapp, das knapp. Richtig knapp, richtig knapp. Richtig, richtig knapp. Bin gespannt, ob es da noch irgendein Endboss oder irgendwas. Irgendeine Änderung in der Mechanik gibt. Komm her, komm her, komm her. Nichts da, mich mit Feuer einspucken. Darfst darf es original nur noch zerplatzen. Äh okay, das ist jetzt irgendwie.. Das wird immer härter irgendwie. Okay, ist keine Überraschung, dass es schwieriger wird, aber. Und nix. Und nix Nein. Ich muss schließen, ich muss schließen, das geht nicht aus. Na. Nicht aus. Keine Chance. Puh. Okay, aber ich habe noch einen Versuch. Aber ich habe mich doch echt gut. Ich habe mich schon gut gehalten, oder? Ich Bin ja nicht selber loben? Wobei eigentlich will ich mich selber loben. Warum? Warum du nicht? Nein, nein, nein, nein. Nein. Nein. <lacht> nein, er ist mir entwischt. Er ist mir entwischt, verdammt. Aber ich habe, ich habe, habe, noch ein Leben. Oder was? Äh, ihn aufblasen. Tschüss. Nein, nein, Ich habe noch gesehen, er kam da raus und. Nein? Also wieder. Wunder 180 Nur für Experten und ich bin definitiv kein Experte, wenn es um TikTok geht. TikTok ist die neue Taktik. Ist mir schon klar, Schatten anders. Ähm, okay, versuchen wir es nochmal. Uh, jetzt hätte mich der fast mit Feuer gegrillt. Man kann relativ nah rangehen, Okay, so nah auch nicht. So nah auch nicht. Aber ein bisschen zu nah. Okay. Ähm. Wenn ihr euch fragt, warum ich meine so komisch steuer, die Eingabe ist irgendwie ein bisschen eigenwillig. Uh. tschüss. Hey, hey, erwischt. Wie lange spiele ich denn schon? 5 Minuten? Jedes nes geben. 10 Minuten ist das Format hier. Und ist so ein gutes Spiel, aber viel mehr als 10 Minuten werde ich, gar da nicht zocken. Kann man aber auch heutzutage noch einlegen, das geben sage ich mal. So zum Spaß, du eine Runde für ein, zwei Runden das ist voll okay. Gibt viele neue Spiele, die schlechter sind, sage ich mal sagen wir mal so. Da weiß man wenigstens, was um geht. Monster aufblasen. Graben. Ja. Come on, man okay geh noch heilen. Und da richtig, dich warte bis der da kommt und zack, der dich. Next round bitte. So, da. Den so wieder. So, und okay. Auf, aufblasen hier. Mist. Mist wollte ich sagen. Mist. Ich wollte nicht verkackt sagen. Ich wollte Mist sagen. Mhm. Game over. Okay. Ja, viel Spielauswahl gibt es hier nicht, also das war's eigentlich. Es gibt noch einen zwei modus aber ich habe keinen zweiten Spieler, also kann ich den nicht ausprobieren. Wenn ihr den Zweispielermodus modus kennt, könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, wie das so ist. Interessiert mich immer. Generell, wenn ihr irgendwelche Trivias habt, zu egal welchem Spiel, immer gleich darunter kommentieren. Ich mag sowas. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Aufblasen, aufblasen, aufblasen. Der letzte Versuch glaube ich. Ja gut, aufgeblasen das Zeug hier. Aufgeblasen das Zeug hier. Schnell nach oben flüchten. Da geht die Musik auf meine Bewegung eigentlich? Dann registriere ich das ist jetzt. Moment, muss ich ausprobieren. Ja. Musik geht nur, wenn ich die. Oh, ein oder? War ein blöder Fehler gewesen. Das es heißt, einfach so ein Steuerungsfauxpas wieder gewesen. Ein Steuerungsvorpaar. Manchmal wundere ich mich selbst über die Worte, die ich verwende. Ja, dieses Steuerungsfauxpas, keine Ahnung. Dieses Spiel geht irgendwie ganz komisch. An der Steuerung her. Nein. Puh. Knapp als Knappwurst, Leute. Knapp als Knappwurst. So, da. Ein bisschen geht noch. Weg damit. Na? Na? Na, ja, da war ich in der Falle. Da war ich jetzt in der Falle. Was soll ich denn da machen? Was soll man denn da machen? Gut, sagen wir, das war's. Das war Tick Tack 1 am nes ein interessantes geben würde ich sagen interessantes geben, ich schaue mal noch zum Schluss das, das Cover ein bisschen noch genauer an ähm, ich habe jetzt das richtige NES Cover nicht gefunden, aber das kommt wahrscheinlich so circa hin der Typ der alle aufbläst ein Screenshot drauf der irgendwie verzerrt ist, warum auch immer der komische Drache der Feuer und jedem diese japanische Schriftart ja da gibt es Gibt es nichts zu meckern. Das ist ein schönes Cover. Und eigentlich kaum zu glauben, Leute. 1982 Copyright von dem Spiel. Das ist nun schon eine verdammte Welle her. Kann man schon so sagen. Ja, kann man auch heute noch spielen, Leute. Zieht euch das rein. Wenn ihr mit einem Spaß hattet, dann wisst ihr schon, was ihr zu tun habt. Liken, Daumen hoch und so weiter. Aber was mir am allerwichtigsten ist, immer kommentieren darf, freue ich mich am meisten drüber. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.